Die kommen jetzt hier rein, die kommen jetzt auch. Nee. Mann, ey. Ja, kämpft zu zweit gegen mich, weil ihr so cool seid. Ja. Ja, man. Wieder in der letzten Ecke kämpft das scheiß Teil. War das ist jetzt so schön mit mir, dass du stöhnen musstest, oder was? Ach, Scheiße, das ist sind Kind, ne? Ja. Guck mal. Guck mal, schöne kleine Kind weggedrückt. Haha, <lacht> mein Blick dabei, ne? Weg mit dem Scheiß. Äh, weg mit dem kleinen, kleinen Kind. Ich darf ja leider nicht mehr auf Amazon oder sonst was gehen, ohne Camp Full zu machen. Toll, jetzt ist hier schöner Suchverlauf. Zu ist die Welt noch Richtig und richtig! Oh. Hallo, Joe. Nein, nein, nein, scheiße, nein. Nein, ist jetzt nicht euer Ernst, wir machen. Das ist eine sehr intime Geschichte hier. Ich, ähm. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen, aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Komm, wir machen Li, I, I, I, i, i Zutritt. Wird gestartet. Ach so. So früh schon. Kommen wir mal aus Taro. 56 Minuten später. Schön. Nein, sag jetzt nicht, du startest es wieder auf dem falschen Bildschirm. Ich startet es auf dem falschen Bildschirm. Ich kriege, das, ich kriege echt das Kotzen. Der startet das jetzt auf dem Bildschirm. Allerdings muss er das auf dem Bildschirm starten. Wieso schließt du das nicht auf die Reihe? Alter, wenn ich schließe ich gleich die Playstation an. Was machst du denn hier mit dem Bildschirm? Da Bildschirm, da Bildschirm. Eww, wenn hier bin, ich noch live. <lacht> Windows direkt so, nö. Ah, Perfekt-Bus-Simulator hat sich zusätzlich noch aufgehangen. Windows hat sich aufgehangen. Ich habe wirklich kein windows grad mehr. Die Startoberfläche ist abgestürzt, während das Spiel abgestürzt ist. Ich habe keine Taskleiste mehr. Ich habe wirklich keine Taskleiste. Ich kann, ich kann nichts mehr einstellen. Hey, jetzt sind auf einmal alle Dateien hier. Willst du mich verarren? Was passiert, wenn ich jetzt Hauptbildschirm mache? Okay, da wird gar nichts angezeigt. Okay. Okay, that's weird. Ich überlege, nur einen Hund anzuschaffen. Echt? <lacht> Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Aber passt ein Hund nicht zu deiner Katze. Und Hund kann man auch nicht Mountie nennen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ey, blei ble bleiben Sie stehen. So, Haben Sie gerade die, die Oma hier... <lacht> ich habe mir behinderten Ausweis. Haben Sie gerade die Oma hier weggeschoben? Ich kenne viele Behinderungen, aber... Die ist noch neu. Dr. Julius Matchner Straße. Imagine, Match, du hast zwei Grafiken. Ich habe die Oma umgefahren. Rest in Peace für die Oma. Naja, passiert. Die ist selber auf die Straße gelaufen. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt, Sie heißt Maunzi. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Ach echt? Das ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Na klar. Augen. Klar. Das ist hier die richtige Area. Die, die haben hier alle Katzen. Ihr seid freundliches. Mbappé! Ja! <lacht> Jetzt wissen wir, was ihr spielt. Ja, Mann! Mann! Mann, ich war hinter der Wand! Fahr! Man nicht eine halbe Stunde bremsen. auch oh, ich mich abbiegen. Dann macht man geschwind. Scheiße. So also, wie man geschwind fährt. Siehst du? Guck mal, so. Leicht abbremsen, leicht um die Kurve rum und ich hab äh, das Zehnfach von dem Fahrzeug. Siehst du geht doch, man kann doch einfach abbiegen. Aber nee, man muss ja mit einem kleinen Wagen wieder faxen machen. Da kommt ja hinter mir ein Bus. Ich muss nicht ausbremsen. Lass uns mal einen Bus ausbremsen. Hier ist eine Kreuzung. Okay. Aber wir haben Vorfahrt. Dann fahr. Ey, die Straße ist frei. Hier kommst du fünfmal rum. Haben Sie einen an der Waffe? Nee. Also wenig Saffen. So. Ja, heute nicht, heute nicht, heute nicht. Das können wir jetzt sowas an den Sieg kosten. Oh, nein! Nein, oder? Nein, ist jetzt nicht so ein scheiß Ernst. Da, kann, da, da, nein. da kannst du mir nicht erzählen. Banane? Wie jetzt wieder eine Banane? Ey, da kannst du doch keinem erzählen. Banane, Banane, Banane. Ein paar Sekunden später. Nee, Einfach weggesnappt von mir. Hello there. Schon wieder ein scheiß Coin. Nur Banane oder Coins, da kannst du doch keinen erzählen. Ja. Danke. Hey, lange nicht gesehen. Hey, lange nicht mehr die Schnauze gehalten. Augenblick. Noch nicht so schnell ruhig gewesen. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse. Mann, die ist draußen. Muss ich vorher jetzt nochmal das Tutorial machen? Nee, ich springe auf die Gleise. Ich habe keinen Bock mehr. Kann man fast, Bridgen. Am Besuch. Wieso klingeln sie nicht einfach? Na? Nein, mit Höhen hatte ich keine gute Erfahrung. Oh, moin, Meister! Oh. Stopp! Tja! Ja! Ja! Ja! Steht am Blitzer? Hoffentlich ist meine Schokoladenseite drauf. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Ey! Da habe ich definitiv die richtige. Oh nein! Ah, da war was. Da war was. So diese default Donut Donations hier. Deephold Donut Donations, genau. Diese default donuts Sollte, glaube ich, passen. Habe ich noch Farbstoff für die Farbe? Ich fahre wahrscheinlich immer so einen Block direkt neben so einem Dia. Oh, ist es! Es ist, so schnell kann man die erst finden. Wie lange habe ich jetzt für die Kacke hier gefahren? Also es ist 22 Uhr. Jetzt machen wir Arzt in Minecraft. Diamanten! woo, Wir haben sie! Habt ihr eigentlich schon was von Stefan gehört? Ich habe gehört, er ist schon wieder krank. Kannst du bitte die Blätter wegnehmen im Spiel? Ich... Äh, musst du auch nicht, aber ich würde gerne den Bus dahinter sehen. Wäre, wäre das eine Möglichkeit? Wo oh, das Spiel hängt, sich gerade auf. Ah! Das ging jetzt aber sehr schnell. Du Schei. Nein. Wie viele Monster sind da unten? Was zum... Was geht denn bitte mit Minecraft falsch? Das war Mutter der Reser. Hast du heute noch was vor? Willst du, willst du auf ein Bierchen, oder? Ich äh, kann dir kann kann meine, oh. ähm, äh, meine Lego-Sammlung zeigen. Ich habe eine tolle Stadt Minecraft gebaut. Willst du die mal sehen? Ruf mich einfach an, Ja.